Der Salomon S-Max 10 deckt ein sehr breites Spektrum ab, vom sportlichen Allrounder bis zum Racer. Bist du ein sportlicher Allrounder, der nicht auf gewisse Schwungradien oder Pistenuntergründe verzichten mag, dann ist der Ski genau das Richtige für dich. Wir testen jetzt in dem Video die Fahreigenschaften des Skis. Viel Spaß bei die Aufnahmen. Herzlich willkommen am Pitztaler Gletscher. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, im Hintergrund die Wildspitze. Ich bin Katharina, ich bin Mitglied des Profitest-Teams des DSV. Aber jetzt genug red, wir fahren jetzt erstmal Ski. Ihr habt es ja selber gerade gesehen, wir haben super Bedingungen am Pitztaler Gletscher. Mir gehen jetzt erst einmal auf die Fakten ein und später kommen wir dann zu meinem Fazit und zu den Testergebnissen. Der Ski hat eine Mittelbreite von 73 mm. Durch die Slalom-spezifische zweiteilige Edge Amplifier, das ist eine Verbindung zwischen Bindungsplatte und Ski, habe ich 30% mehr Kantengriff auf dem Ski und einen besonderen Flex unter der Bindung. Ich fahre den Ski in der Länge von 165 und 15 Meter Radius. Die Empfehlung bei Sportkafer ist von meiner Seite zwischen Kinn und Nase. Aber wenn ihr da noch Fragen habt, fragt es einfach bei einem Sport 2000 Händler. Aber jetzt genug zu den Fakten, jetzt gehen wir im finalen Skitest. Jetzt haben wir nochmal richtig super Kurven gemacht. Jetzt heißt es Fazit zum Ziehen. Für mich funktioniert der Sportcover am besten auf der Kante. Egal ob kurze oder lange Radien, er lässt sie super präzise und dosiert steuern. Aber bei hohen Geschwindigkeiten hat man der Ski ein hohes Maß an Sicherheit vermittelt. Er liegt richtig ruhig auf der Piste. Ich darf den Ski jemanden empfehlen, der gern knackige Carving Turns fährt, aber dem die Mittelbreite beim normalen Slalom-Cover zu aggressiv ist. Aufgrund der breiteren Skimitte habe ich mir auf weichem Pistenuntergrund wohlgefühlt. Aus diesem Grund komme ich zu folgenden Bewertungen. Den Slalomon S-Max habe ich als sehr agil empfunden, daher kriegt er bei der Drehfreudigkeit eine 4 von 5. Aber im Kantengriff hat er sehr gut abgeschnitten, Hier kriegt er eine 4,5 von 5. Wie ich schon erwähnt habe, hat er sich in jedem Radien präzise steuern lassen. Deswegen kriegt er bei der Kurvensteuerung eine 4,5 von 5. Der Ski hat sie überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Deswegen kriegt er bei der Laufruhe eine 4,5 von 5. Den Fahrcharakter des S-Max 10 darf ich als ausgewogen bezeichnen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ihr noch mehrer Skitests von Sport 2000 sehen möchtet, dann klickt einfach mal rein in das nächste Video. Ich sag Servus aus dem Pitztal.